Hey Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf Popel mit Zucker und wir spielen heute wieder Mystery Dungeon. Und wir legen los und gehen zu Groden. Ich habe mich vorbereitet, alles verkauft. Ich habe Geld dabei noch, merke ich gerade. Ich hoffe, ich kann noch mal ins Dorf. Ich habe Geld dabei. Ich habe wieder diesen Traum. Fuck. Ah, ich sterbe eh nicht. Ich schaffe das. Ach komm, Gardevoir. Morgen ist es soweit, nicht wahr? Morgen brichst du in den unterirdischen Dungeon auf. Ja, alle sagen, dass dieser Dungeon ein ganz schrecklicher Ort sein. Ich frage mich, ob wir das schaffen. Es wird alles gut. Ich bin mir sicher, dass du erfolgreich sein wirst, Adi. Du hast meine volle Unterstützung. Vertraue einfach auf deine Stärken. Das werde ich, danke. Ich fühle mich schon etwas mutiger und traue mich jetzt in diesen Dungeon. Übrigens, darf ich dich was fragen, Gardevoir? Wie ist es unter der Erde? Und wie ist Groden so? Tut mir leid, das weiß ich leider nicht. Hm, Verstehe. Ich hatte irgendwie gehofft, du würdest vielleicht mehr. Du wüsstest vielleicht mehr, so wie du geredet hast. Nein, ich wollte dich nur ermutigen. Es tut mir sehr leid. Nein, nein, das ist schon in Ordnung. Vielen Dank, dass du versuchst, mich aufzuhalten. Allerdings, es gibt doch eine Sache, die ich voraussehen kann. Ach ja? Deine Aufgabe hier, sie neigt sich dem Ende zu. Meine Aufgabe hier endet bald? Du wurdest zu einem Pokémon um eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen. Sie hat dich hierher geführt. Und genau diese Aufgabe steuert nun ihrem Ende entgegen. Kadoborbott, bitte verrate es mir. Was genau ist denn meine Aufgabe? Warum wurde ich zu einem Pokémon? Alles zu seiner Zeit. Ich denke, ich kann es dir verraten, wenn dieses Abenteuer beendet ist. Auf Wiedersehen. Voll cool. Am nächsten Morgen... Morgen, Arti. Hast du gut geschlafen? Okay, strengen wir uns an retten, Simsa. Wir gehen direkt. Gerade war du das zu mir gesagt. Sie würde mir alles erzählen, wenn das Abenteuer vorbei ist. meine sie denn, mein, mit etwa das anstehende Abenteuer im unterirdischen Dungeon? Wird sie mich in alles einweihen, wenn wir Simsa das Team gerettet haben? Hey. Sag mal, willst du etwa Wurzeln schlagen? Komm, wir gehen wir. Oh ja, ich kann auch mal... Ciao. Fick dich. <lacht> Hallo, hast du noch was? Nein. Perfekt. Hat er vielleicht einen Energieball jetzt? Das wäre noch cool. Nein. Okay. Noch ein Camp. Komm. Irgendwas mit Feuer. Was klingt richtig gut nach einem... Nein, das sind die Kognitus. Ich glaube, Sandstrand ist... Ich habe nirgendwo Pokémon drauf. Die werden hier nicht, nicht auftauchen. Ach komm, nimm mir den Kaskaden, seht ihr den Plan. Fall. Das heißt, ich habe schon ziemlich gut alles gekauft, was ich will. Es gab im Alten, gab es... ...Retterteam Camps per Mission. Das war dieses etwas Besonderes. Das war dann... ...oder Plus-Fragezeichen war das. Dann steht da irgendwie Sinelbeere Plus-Fragezeichen. Ach, perfekt. Nehme ich gar mit. Und das Plus-Fragezeichen kann dann irgendwie ein Belebersamen sein oder ein Teampartner oder ich weiß nicht, ob es ein Teampartner war damals oder halt eben Ein Camp. Camp war das, was ich gesucht habe. Sieh, wir sind, wir sind da. Das ist die unterirdische Höhle, in der Groden lebt. Sieh ihr nur diese Lavaströme an. Ich weiß, Boy ist hier im Nachteil vom Feuer her, aber es ist meistens Boden und Gestein da, also keine Sorge. Beim bloßen Anblick laufen mir schon die Schweißperlen, die stehen runter. In diesem Dungeon herrscht garantiert eine unerträgliche Bluthitze. Es sollten schon andere Retterteams hier sein. Nichts wie rein und geben wir wie immer unser Bestes. Jawoll. Und das tun wir auch. Die Magmahöhle. Jo klar, sucht ihr. Äh, Feuer-Pokémon-Stages und dann kommt dann Radikal. Oh fuck. Das, ja, das habe ich jetzt vergessen, dass der wegläuft. Ich glaube nicht, dass er absolut so Schwierigkeiten hätte alleine, aber ich will den einfach nicht alleine rumlaufen lassen eigentlich. Ich weiß gar nicht, ob sie in, in diesem Dungeon Pokémon anschließen können, weil es ein Boss-Ding ist. Aber Nidoking wäre jetzt cool gewesen. Danke, Absol. Aber wenn es klappt, überhaupt, das ist dann die Frage. Wobei Nidoking hat wieder eine sehr niedrige äh, Anschlussrate im Vergleich. Vor allem wie immer zu Vorentwicklungen halt, ja. Zu. Nidoran männlich kommt vielleicht das Nidorino und noch vielleicht das Nidoking natürlich. Come on. Ja, ich bekämpfe eigentlich alles, was ich kann. Ich bin zwar schon vom Level her meiner Meinung nach gut unterwegs momentan. Bis dann zum nächsten Dungeon. Dann ist es nicht mehr so weit her mit dem Level tatsächlich. Meistens. Aber bis hier geht's eigentlich klar. Weil der letzte ist halt dann der boss Dungeon und der ist recht heavy, das kann ich einfach mal schon so sagen. Der hat eigentlich immer einen recht guten Level-Vorteil wieder. Und da hilft's auch nicht, dass ich jetzt überlevelt wäre. Jawohl, die können sich anschließen. Cool. Oh, das wird schön gewesen. Da pennt noch einer, aber den ignoriere ich anscheinend. Ich habe jetzt keine Lust zurückzulaufen, sorry. Ja, okay, zwei Nidoqueen brauche ich jetzt halt wirklich nicht. Ich würde sie mitnehmen als Verstärkung für den Boss dann, aber ich brauche sie nicht danach Camp. Weil ich werde mir nicht ein Team aus drei Nido queens zusammenstellen, wenn ich irgendwo hingehen würde. Und irgendwie habe ich die Hoffnung, wenn Nido queen dabei ist, kommt Nidoqueen. Aber irgendwie ist das nicht so ganz... Also ich weiß, dass es nicht so funktioniert. Es gibt kein Pokémon, das sich abhängig von einem bestimmten Pokémon eher anschließt. Ja, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass es das nicht gibt. Ja, eigentlich bin ich mir sicher, ja. Weiß auch nicht mehr, wie groß der Dungeon ist, ehrlich gesagt. Ich kenne ganz selten die genauen Zahlen von den Dungeons. Der letzte weiß ich. Das ist einfach so der letzte Boss, den kenne ich gerade auswendig. Das sind 25 und dann 9. Ich sollte vielleicht mal gucken, dass ich nicht mehr überlevelt bin im Vergleich zum Team. Aber wen interessiert das schon nicht? Fuiu! Wagen mich getroffen. Ich finde das toll wie es heißt, die AP gehen auf Null und ersetzt sie nochmal einen schnell hintereinander. Ich finde es eigentlich mega interessant, dass es das geht. Jetzt müsste sie gleich wieder bekommen. Jawohl, da sind die AP. Und da sind sie wieder weg. Okay, vielleicht sind es auch 30 Schritte, bis, bis er sie wiederbekommt. Äh, ich hole mal das Geld, das machen die schon alleine. Also nicht, dass ich Angst habe, dass ich verlieren kann hier jetzt gerade mal so. Also klar, ich kann immer verlieren, jetzt bin ich Level 37 schon. Äh, ich kann immer verlieren in Theorie, dass das Risiko besteht... Oh, Fußstampfer ist stark. War mir so ungenau Zeugs, aber nee, nee, nee, nee. Nee, Knochenmorgen ist zu gut, leider. Sorry. Und ganz so wie früher mit: Ich nehme vier Bodenattacken mit, weil ist ja gut, ist ja ein Boden-Pokémon. Mach ich nicht mehr. Magma, geil. Und Abo kriegen wir auch, natürlich, wieso nicht? Kommt alles mit. Haha. Ja, okay, ich hab's mehrfach angegriffen, wer hätte eh nichts machen können. Wäre noch cool gewesen, aber naja. Ja, okay, hätte jetzt nicht mal gegen einen Arbok gewonnen, wäre das recht scheiße gewesen. Gegen Pflanze verstehe ich jetzt noch, wenn er sagt, ich kriege nicht alles hin. Ich glaube, jetzt sind wir dann gleich voll vom Team schon. Noch eins. Noch einen können wir mitnehmen, Sam. Dann müssen wir loslassen. Habe ich jetzt erst einen heilsamen richtig gefunden? Ups. Ja, okay, ich meine, das ist random. Ich hatte auch schon bis Endgame, glaube ich, keinen Belebersamen oder so gefunden. Also im alten Spielstand oder so. Bis irgendwann zu Arktis, äh, zum Arctusberg oder so hatte ich nicht einen Belebersamen gefunden. Und dann habe ich da noch den Hinweis gekriegt, wie ein Belebersamen eigentlich funktioniert. <lacht> Weil ich habe alle Belebersamen gekauft. Oder per Belohnung bekommen und nichts davon am Boden gefunden. Halt einfach RNG, das, da kann ich nicht viel äh, beeinflussen. Klar, Gegner müssen... Ähm, hast du noch Platz? Ich glaube, einen haben wir noch, ja. Nein, habe ich nicht. Ja, Abog Nummer 3 brauche ich nicht, sorry. Ich brauche schon Abog Nummer 2 nicht, aber das weiß ja noch nicht sagt ihm vielleicht nicht, dann fühlt er sich nicht so unwohl. Ich muss schon zugeben, es ist recht angenehm mit diesem Selbstläufer. Dürfen die von mir aus in jedes Pokémon Mystery Dungeon einbauen. <lacht> ah. Okay, drin. Doch, Magma ist gestorben, das ist gut. Ich dachte gerade, unser Magma ist gestorben schon. Hier würde ich jetzt für diese Partner keine Belebersamen aufgeben. Einfach aus dem Grund raus, dass ich nichts riskieren will, dass mir der am Schluss fehlt für mich selbst. Es ist doch noch äh, ein Story-Dungeon. Und da möchte ich das Risiko nicht eingehen, einfach so am besten. Der Funkenflug ist so mühsam. Der haut einfach dich und alle, die um dich rumstehen. Sind recht viele Gegner in der Map sehe ich gerade unten ist ein Monsterraum yeah! ich habe nichts dabei was mir hilft feuersturm los jawohl Aufheben. Ah ja, klar. Ich esse zuerst mal einen Riesenapfel. Und dann... ...ein Top-Elixier noch. So. Ist von Vorteil vorne einem Monsterraum. Weil ich werde den Monsterraum so hart angreifen, das ist mir relativ egal gerade. Wir holen den Monsterraum. Habe ich schon wieder keine Minute Na toll. Lohnt es sich dann den Monsterraum überhaupt zu machen? Ich war kurz, bis der Gegner weg ist. Ich überlege mal kurz. Eigentlich kann ich kleinen Scheiß rausschmeißen. Naja, komm. Ich esse mal irgendwas über den Magen. Könnt ihr bitte angreifen? Dankeschön. Alle laufen irgendwie in der Gegend rum und keiner greift an. Toll. Harpswell brennt. Scheiße. Ach, Zweig ist scheiße. Wir machen einen stopper -Op. Kein verweis freude macht okay dann töten mir das aber richtig was ist passiert ich bin wow ich bin mega hungrig zehn magen weg. Das war die falsche Attacke. Ich hätte Flammenwurf. Äh, Feuerwurf. -Fla Feuersturm? Was habe ich dabei? Feuersturm. Sag ich ja. Ach, leck mich, sind das viele Fallen. Hier okay, habe ich scheiß Items dabei. Ich will eigentlich das gute Zeug. Okay, dich brauche ich eh nicht. du eigentlich? raus haben. ja raus bringt auch kein Geld. ich bin nur gerade überlegen, was ich verkaufen kann danach. raus ob äh, die Zweige bringen auch nichts, das ist das Problem. so gehen wir raus. ja dann. Ach, so viele fallen, die nichts machen. einfach nerven. Ja, komm mit. Scheiß auf Arbock. Ja. Was ist am Boden? Äh, Boden? Ja, trinken. Ich, ich bin am langsamsten. Ich lasse den einfach mal alles antatschen. Geld nehme ich mit, den Rest nicht. Das war in die falsche Richtung. Da passt sich ja nur an, wenn ich A drücke, nicht so. Wieso hat der jetzt... hä? Der ist ja weggelaufen, weil ich ihn doch Wirbler getroffen habe, nur um dann wieder zurückzukommen. Stabil. Haben wir jetzt... oh, wie viele Ebenen gibt's denn? 16, glaube ich? Kann das sein? Wir gehen direkt zur Treppe. Es lohnt sich eh nicht. Ich habe eh keinen Platz im Inventar. Wir sind ja auf einer Rettungsmission, nicht auf einer Farmmission. Ne? Ah, Sonnenfüllen. Natürlich. Ah, habe ich Äpfel. Ja, habe ich. Ah. Ich habe auch eine hübsche Box. Setz nicht immer Knochenmerang ein mit A. Mein Gott. Apfel. Es gibt keinen perfekten Apfel für euch. Ja, komm mit. Ich weiß, dass ich noch einen Magbrand bekommen kann, aber Noch nicht, okay. Ich laufe es ein bisschen selber, weil der rennt nur den... Ja, komm, geh da raus, danke. Nice. Der rennt nämlich nur den Items nach und ich habe eh keinen Platz mehr für Items, also... Können wir uns das eigentlich sparen? Nein! Wir haben keinen Platz für dich, nein! Lass mich... Ja, touch mal alles an. So, haben wir uns entschieden. Dankeschön. Vielleicht ein Double Kill? Nein. Ah, der hat Schwebe. Fuck. Brünn! Nice. Irgendjemand hat die Fähigkeit Entschärfen anscheinend. Die äh, Fallen deaktiviert, wenn ich drauf trete. Nice, wir sind beide tot. Okay, touch mal alles an. Nein, wir gehen auf die Treppe, danke. Ich habe nicht gesehen, dass da unten noch ein Item ist. Äh. Geld ist okay. Dann wieder alles an. So. Nein, du bist eine Mist Ja, Fritz, ich hab genug. Klar, hau ein Boden-Pokémon mit einer boden -Attacke. Klar. Wieso, da wollte ich Klar, ist auch die Attacke mit den meisten AP, nicht wahr? Nein, Sandama, du darfst nicht mit... Ja, wir drücken einfach durch die Wand. Ich mag die Wandfähigkeit immer noch, ich finde die lustig. Komplett nutzlos, aber hey, wir haben sie. mache jetzt doppelbreite Wege. Das Problem ist, hier bringt es halt auch nicht so viel. Ich kann nicht diagonal durchlaufen. Hals-Maul, okay. Klar tötet es nicht, weil ungenau. Dankeschön. Hä, wie viele Ebenen hatten dieses Teil? Also normalerweise gibt es ein Zwischenstockwerk. Ich hoffe jetzt, wir kommen nicht direkt zu Groden, Was natürlich in Theorie der Fall sein kann. Aber ich meinte, es gibt noch ein Zwischenstockwerk. Ach, da drin müssen Jetzt sehe ich den erst? Ach, mach mal Platz hier. Ich brauche das Geld. Ich brauche das Geld, okay? Brenn! Brenn! Warum machst du weniger Schaden, wenn du brennst? Haha! Nein, doch, trinken wir. Who cares? rein damit. Liegt sonst eher am Boden rum, also egal wie ich es mache. Doch, inzwischen eben gibt es. Ja, jetzt brauchen wir alles nicht. Brauche ich alles nicht. Braucht keiner. Doch schmeiße ich dem Gegner in den Kopf, das ist lustig. Ich weiß nicht. Beleber nehme ich mit, so viele, einfach sicherheitshalber. Teambeleber sind ganz nützlich. Da halte ich mir zwei. Und die Boxen darf ich nicht lagern. So. Nein. Sind da alles alle... Ah, ne, nur Absol hier. Wir dürfen jetzt nicht nachlassen. Na, ich weiß, Absolut. Wir schaffen das. Wir, wir kriegen das alles hin. Kein Problem. Ja, tankt einfach alles weg. Oh, scheiße, es gibt keine Onyx mehr. Es gibt Stahl aus. Nein, Stahl ist... Ja. Ich weiß. Arbok hat sich so schnell angeschlossen. Ich nehme Arbok raus. Ah! Aber wir kämpfen nachher gegen den Bogentypen, das ist nicht so schlau gewesen. Egal! Der wacht eh gleich auf. Tja. Ja, der wäre eh gleich aufgewacht, sobald sich einer bewegt, das ist Ja, ich weiß, ich hätte ihn jetzt nicht mitnehmen sollen oder müssen, aber ich wollte... Ja, nein, wir laufen noch. Mal. Der Robust halt. Irgendjemand stirbt gleich. Stalus stirbt gleich. Ich wäre bei Arburg besser dran gewesen. Weiß ich jetzt. Wobei beide die Bodenschwäche haben und ich kriege ne Star startet Star also bö. Mitkommen, ja von mir aus, komm mit. Hä? Ach so, mein totes Starlos ist noch in meinem Teambeleber Teil drin, deswegen. Kollege, fick dich! Stimmt, den hätte ich mit Team Orb wiederholen können. Die werden ja erst nach aus dem Team geschmissen, wenn ich die Ebene wechsle. Hm, ich frage mich, wo wir sind. Wir dürften schon ziemlich weit vorgedrungen sein. Ein Erdbeben. Puh, es ist vorbei. Yeah. Sinoadi, da drüben. Hey, alles in Ordnung? Los, kommt wieder zu euch. Oh. Was ist denn hier überhaupt passiert? hat hast zu kleinholz verarbeitet. Grodon? Ah, wir hatten nicht den Hauch einer Chance. Okay, und was ist mit Simsala? Wo steckt er? Simsala kämpft noch immer gegen Grodon. Ich würde ja gern helfen, aber ich habe keine Kraft mehr. Adi, wir müssen uns beeilen. Seid ja vorsichtig. Wir kommen nach, sobald wir wieder fit sind. Also nie. Oh, hier steckst du also Simsala. Ist mit dir alles in Ordnung? Ach. Ihr seid es! Tretet ja nicht näher! Mit diesem Gegner ist nicht zu spaßen! Hier kommt es! Es kommt? Wo? Alles klar. Simsela! Simsala ist wie vom Erdbuben verschluckt. Ob er besiegt wurde? Um Himmels Willen, jetzt sind wir an der Reihe. Aber wir werden uns nicht kampflos ergeben. Netterweise steht Roden für uns extra auf und kämpft nicht Untergrund. Das ist voll lieb. Ah, die zeigen mir mal, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Wir und unsere... Acht Pokémon. Die Erde bebt bedrohlich. Ach ja, da war ja was. Magma strömt durch die Ebene des Dungeons, mit jedem Erdschluss landen die Pokémon an einem anderen Ort. Kommt ein Pokémon, das nicht von Typ Feuer gehört mit dem Magma in Berührung, wird es zudem in Brand versetzt. Das sind diese Areale, Moment, da kann ich hier umgucken. Diese Areale hier, in der jetzt auch Nidoqueen nicht drinsteht zum Glück, äh, entzünden sich und verbreiten sich danach auch. Autsch. Ja, und deswegen will ich 10.000 Belebersamen dabei haben. Ich nehme noch zuerst einen Mini-Belebersamen momentan. Theoretisch könnte ich mich auch liegen lassen. Und wenn später noch mehr gestorben sind, könnte ich einen Teambeleber zünden. Wäre auch eine Option tatsächlich. Und die Magma geht in ein paar Runden dann zurück, keine Sorge. Aber es ist tatsächlich ein recht heavy Kampf. Und das ist ja noch die einfache Version von diesem Kampf. So viel kann ich schon spoilern. Wir werden ihn jetzt nicht sehen, aber wenn ich später wieder äh, zu Groden gehe, um ihn anzufreunden, in Anführungszeichen. Also nochmal gegen ihn kämpfe, um ihn zu bekommen gibt es die proto Form und die ist brutal. Ja, wie ihr seht, ist jetzt Flunkkiefer gleich am Brennen. Ja, Flunkie gebrennt gleich. Genau. Äh, ich gebe dem jetzt einen Beliebersamen. Weil Teambeleber auch will ich nicht riskieren, dass wenn Groden tot ist, dass ich das nicht mehr habe. Genau aus diesem Grund, seht ihr? Seht mal, da sind sie da und das sind auch Clorak und Despot da. Aber die haben wir doch draußen. Wieso sind jetzt hier rein teleportiert? Okay, egal. Habt ihr Groden tatsächlich besiegt? Geht es euch gut? Ja, alles in Ordnung. Es geht mir gut, aber wir müssen diesen Ort sofort verlassen. was ist mit Groden? Wird es ihm gut gehen? Eure Sorgen sind unbegründet. Es wird nur allzu bald wieder erwachen. Es war außer sich vor Zorn, weil es aus dem Schlaf gerissen wurde. Und dann hat es vollkommen die Kontrolle verloren. Es sollte sich schon wieder beruhigen. Wow, die Erde bebt schon wieder. Nicht wie weg hier, schnell. Cool. Nachdem Groden besänftigt war, verließ das Team von Adi den Dungeon. Und kehrt ziehen sie das Team zum Pokémon-Platz zurück. Und somit... ...haben wir ganz viel erreicht. Und die Folge ist auch gleich fertig. Aber wir werden noch nicht gleich beenden, keine Sorge. Ich mache noch kurz was. Neben diesem ganzen äh, Pokémon mitnehmen. <lacht> Hab mich gewundert, dass nur... Äh, Flunkiefer gestorben ist und nicht Stalos, ehrlich gesagt. Ja, Flunkiefer darf auch mit. Nein. Ja, komm mit, Sonnenfilm. Ja, Stalos darf auch mit rein. Und nein. Tja, so, haben wir das auch erledigt. Und wir haben alle gerettet. Unterdessen auf dem Pokémon-Platz. Wir sind das Team von Adi immer noch nicht zurück. Hey, schau mal, da kommen sie. Du hast recht, sie sind zurück. Komm, gehen wir ihnen entgegen. Ja, mega sind die mir jetzt entgegengekommen. Großartige Arbeit, Adi. Das war einsame Spitze. Wir wissen alle schon bereit. Bescheid, ihr habt Groden wirklich besiegt. Jetzt war er wirklich unglaublich. Ich sehe euch an einem ganz anderen Licht. Wie, wo war... Jetzt wartet mal eine Sekunde. Wie kann es sein, dass ihr alle schon wisst, was in der Magma heute passiert ist? Pelippa hat eine Sonderausgabe der Pokémon-Zeitung veröffentlicht. Da ist stand alles drin. Die Stärke. Diese Stärke, ihr habt, denke ich, all meine Erwartungen übertroffen. Einfach bewundernswert. Ihr wart großartig. Ich würde am liebsten nur noch mit euch zusammenarbeiten, wie auch uns Teamkampf hier. Ja. Damit steht es ein für alle mal fest. Euer Retterteam Starblast -Star ist absolut erstklassig. Ja, wir haben auch den Goldrang, also hä? Ja. Ihr könnt zu, zu Recht stolz auf euch sein. Gekkapor und Adi. Ich bin so glücklich, Adi. All die Mühen, die wir uns gegeben haben, hat sich ausgezahlt. Schaut euch das an. Das Grollen ausgerechnet von so einer Hölsuse besiegt wurde. Haha, haha. Ha. Hä? Was war das gerade? Ich habe ganz kurz was gehört. Oder bilde ich mir das nur ein? Nein, ich habe es auch gehört. Ich auch. Und ich höre es immer noch. Spricht da jemand? Hallo? Diese Stimme. Die habe ich doch schon mal gehört. Das, das ist Xatu. Ja, ganz eindeutig. Xatu, sagst du? Aber natürlich. Es kommuniziert telepathisch mit uns. Ah ja. Xatu versucht uns mit seinen telepathischen Kräften zu kontaktieren. An alle Pokémon. Hört mir zu. Es ist schrecklich. Am Himmel ist ein Meteorit erschienen. Ich weiß nicht mehr, was ich Xatu finde Stimme. Dieser Meteorit rast auf unseren Planeten zu. Er ist riesig, geradezu gigantisch. Und er befindet sich auf direktem Kollisionskurs mit unserem Planeten. Und das sieht so übelst geil aus. Sorry, aber für Pokémon sieht das unglaublich geil aus. Wie ihr wisst, haben sich seit kurzem zahlreiche Natast Naturkatastrophen ereignet. Ich weiß nun, weshalb das Gleichgewicht der Welt gestört wurde. Das war alles die Schuld dieses Meteoriten, der auf uns zuraste. Wenn wir nichts unternehmen, wird er mit unserem Planeten zusammenprallen. Das hätte katastrophale Folgen. Wir müssen dies um jeden Preis verhindern. Aber was können wir dagegen tun, Zatu? Weißt du, wie wir den Meteoriten stoppen können? Ja, ich kenne einen Weg. Es gibt nur eine Möglichkeit, die Katastrophe noch abzuwenden. Ihr müsst Rayquaza um Hilfe bitten. Rayquaza, wirst ist das denn? Ein legendäres Pokémon, das in der Ozonschicht hoch über den Wolken lebt. Bitte Rayquaza, den Meteoriten zu zerstören. Aber das wird nicht leicht. Rayquaza lebt hoch in den Lüften. Niemand hat ihn je zu Gesicht bekommen. Wenn er in so hohen Gefilden lebt, wie sollen wir ihn dann erreichen? Simsela und ich werden gemeinsam unsere Teleportationskräfte verstärken. Auf diese Weise sollte es uns gelingen, Pokémon hoch in die Lüfte zu senden. Aber seid gewarnt. Diese Pokémon erwartet eine Reise ins Ungewisse. Niemand weiß, was sie in der Welt über den Wolken erwartet. Nicht einmal ich. Kein Problem, wir melden uns freiwillig. Ich will ehrlich sein. Ich hatte gehofft, dass ihr das sagen würdet. Aber seid ihr auch wirklich sicher? Ich weiß nicht, welche Gefahren euch da oben erwarten. Mir ist schon klar, dass diese Mission nicht ganz ungefährlich ist. Aber ich wünsche mir, dass alle Pokémon in Frieden leben können. Keikabo und Arti, könnt ihr mich hören? Ich bin es, Xatu. Ich werde mich mit Sims oder Absprechen, wie wir unsere Kräfte verstärken können. Morgen früh geht es los. Bis dahin solltet ihr euch ausruhen. Ein letztes Wort der Warnung. Euch erwartet ein gefährliches Abenteuer. Aber ihr dürft einfach nicht scheitern. Aber kein Druck, ja? Kein Druck. Wenn ihr verkackt, sind alle tot. Kein Druck, kein Bruder. Keine Sorge, das wird ein Klacks. Stimmt's, oder habe ich recht, Adi? Natürlich. Wir sind ja Team Starblast. Cool. Der ja, jetzt gibt's wieder viel Gelaber. Wie cool wir alle sind, ich weiß. Ich bin einfach der K die Beste. Deswegen gibt's auch einen Apfel. Merkt ihr es Bruder? Ja, also, ich beende mal die Folge. Danke fürs Zuschauen und... Bis morgen, bis es dann losgeht zu Rayquaza in den Himmelsturm. Und dann vielleicht die letzte oder die zweitletzte Folge von der hey Main Story und danach mal schauen, wie ich weitermache. Aber bis dahin wünsche ich euch eine ganz schöne Zeit. Ich hoffe, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist heute Alles Pop mit Zucker. Cheerio!